Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man das erste Experiment des Logikus-Anleitungsbuchs programmiert. Es ist ein einfaches Programm, nur wie, um zu zeigen, wie der, die Umschalter funktionieren. Aber erst will ich euch ein bisschen zeigen, wie ich den Logikus markiert habe, damit ihr besser versteht wie ich die Schaltungen programmiere und optimiere, ja. Hier links ist der Taster, das Kontakt macht, die hier die drei Löchlein mit der macht Kontakt, wenn ich es drücke, mit die drei Löchlein von TB, ja, von dem Kontakt TB. Und jetzt, wenn ich es drücke, ma macht es einen elektrischen Kontakte, ja, mit B. Dann haben wir 10 Schalter oder Umschalter, äh, besser Umschalter, äh, wir können es als Schalter äh, benutzen, aber, sind, äh, aber wir können sie auch als Umschalter äh, benutzen, ja, diese 10 Schalter. Und hier habe ich auch markiert eine 0, Stellung 0 unten, Stellung 1 oben. Und die Null habe ich durchgestrichen, um nicht mit einem O zu. Ähm, also, dass wir ganz genau wissen, dass es eine 0 und nicht eine O ist. Ja. Das ist auch üblich in der Computerwissenschaft. Gut, dann hier haben wir der Taster und die 10. Und Schalter sind die Eingänge. Des, diesen Spielcomputers Logikus, Cosmos Logikus, ja. Und, ähm, also es ist äquivalent, äh, wie, äh, wie wir jetzt eine Tastatur haben, ja, wie hier in einem modernen Computer. Äh, ich will, dass ihr versteht, dass wir hier mit dem Logikus programmieren, aber wir werden besser verstehen wie die modernen Computer funktionieren, weil, weil die Basis nicht geändert ist. Die Basis ist dieselbe vor einem halben Jahrhundert und, oder für einen Lerncomputer als für einen modernen und sehr, und, und, und sehr schnellen Computer. Ja. Also das wäre unsere Tastatur, die wir zehn Schalter auf Stellung 1 oder Stellung 0 ähm, äh, stellen können, ja. Und jetzt will ich nach oben gehen, das ist, wäre der die 10 Lämpchen, wäre der Ausgang, ja, und ähm, hier ganz links ist die Spannungsquelle, die Q. Und wir können jetzt, mh, hier ist eine Spannung von 4,5 Volt, die von einer Taschenlampe eine Flachbatterie 4,5 Volt Flachbatterie die unter des Gehäuses des Logikus ist einverstanden und dann haben wir habe ich hier L0 bis L9 markiert das sind die neun Ausgänge unseres Logikus und das wäre äquivalent zu einem Computerbildschirm die einzige Unterschied ist das, wir haben hier 10 Pixels, also jeder Lämpchen wäre wie ein Pixel unseres Bildschirms und nur äh, ein Bit, äh, das nur ein Bit hat, weil es nur äh, brennt oder nicht brennt, ja? Oder das Licht ist ein oder das Licht ist aus. Während wir in einem modernen Computerbildschirm Millionen von Pixels, sehr Picture Elements haben, die, die, die viele Bits haben, weil sie müssen die Intensität des Lichts codieren, die Farbe codieren. Das können eine Menge Bits sein für jeden Pixel. Und der Bildschirm hat Millionen Pixel. Aber im Grunde, um zu verstehen, wie, das, wie die modernen Bildschirme funktionieren oder die modernen Tastaturen funktionieren, ist es, ist es gleichgültig? Nein, gleichgültig nicht. Wir können es viel besser verstehen, wie ein moderner Computer äh, funktioniert, wenn wir diesen äh, primitiven Computer von Logikus verstehen. Also ist, wir können viel besser verstehen, wie moderne Computer funktionieren wenn wir diesen alten Computer von vor einem halben Jahrhundert programmieren, ja, also das wären die Ausgänge und diese Ausgänge sind Funktionen der diesen Schaltschieber und der Tastatur, ja. Und wenn und äh, jedes Lämpchen wird brennen oder nicht brennen äh, also es sind Funktionen, alle, alle die Lämpchen sind eine Funktion, der wie eine Bolsche-Funktion, weil die Ausgänge nur 1 oder 0 sein können, also brennt. Lämpchen brennt, ist eine 1, Bre äh Lämpchen brennt nicht, ist ausgelöscht, ist eine 0, ja. Und mit Schallschieben ist eine 1, wenn es eingeschoben ist, und eine 0, wenn es ausgeschoben ist und, und deswegen ist es eine bolsche Funktion weil die, der Ausgang der Funktion nur 0 und 1 sein kann, also Lämpchen brennt Lämpchen brennt nicht und die Eingänge auch äh, die Eingänge der Funktion können nur 0 oder 1 sein ja die die Variablen der der Funktion so, gut. Äh, Ende der Theorie. Und jetzt nur hier ist, werden wir unser Programm äh, machen. Und das ist, äh, werden wir jetzt auch viel besser verstehen, wie man programmiert, weil es alles hier durchschaubar ist. Nicht wie in einem modernen Computer. Das ist die Programmierfeld, also dieses, das wir ganz gut sehen können, was er macht wäre äquivalent in einem modernen Computer zu einer Elektronik und zu einem Mikroprozessor, das drinnen ist, also a Millionen Transistoren, die darin stecken und ganz undurchschaubar ist. Und hier im Logikus ist das ganz durchschaubar. Und weil es im Prinzip egal ist, äquivalent äh, äh, ist wie in einem modernen Computer, können wir ver verstehen, in diesem alten Computer, wie ein neuer Computer funktioniert. Ich betone das, weil es sehr wichtig ist. Das ist nicht nur für Nostalgie, die wir als Kinder mit dem Logikus gespielt haben, um wieder die Experimente zu machen. Nein, ich werde einen echten Kurs, ich werde euch ähm, ich werde einen Kurs machen, wie Computer funktionieren, im Allgemeinen, ja. Das ist ein Modell eines Computers und wir können verstehen, wie das auch auf einem modernen Computer ähm, umsetzbar ist. Alles, was wir hier lernen werden. So, ja, Ende der Theorie. Ich möchte euch das erste Experiment zeigen, wie das funktionieren wird, hier das Experiment 1, hier ist der Umschalter, ja, ich werde es hier nicht auf äh, den L, äh, L2 und L3 benutzen und den Schalter S2, ich werde Schalter S0 und äh, die L Lämpchen L0 und L2 benutzen und statt, den, und statt diesen Umschalter der C und D2, werde ich A und B0 äh, benutzen. Aber das ist dasselbe, nur können wir besser die, die, die Drehte optimieren. Die Schaltung optimiert sich besser, wenn wir es so machen. Also Ich werde nicht den... den die Anleitung äh, gleich machen, die Experimente gleich machen, werde ich auch andere Experimente machen, weil ich äh, euch zeigen will, da, weil ich äh, will, dass ihr euch mehr lernt, als es von dieser Anleitung möglich ist. Ja? So, jetzt werden wir hier von der Quelle, von dieser Spannung, wenn wir, von der, wenn wir von der Spannung einen Weg zu den Lämpchen, einen elektrischen Weg, bereitstellen, dann wird das Lämpchen brennen, weil er einen Strom durchfließt. Ja? Wenn kein Weg ist, dann kann das Lämpchen nicht brennen. Und die Kodierung rot sind alle Gabel die direkt von von der Quelle kommen und gelb die direkt zu den Lämpchen führen, zu den Ausgang also. Und jetzt werde ich ähm, hier oben also ich habe von a also großes a kleines a hier das programmierfeld ist von a bis k gekennzeichnet dann können wir jeden Umschalter, jedes der 50 Umschalter des Feldes, auch nur nie, auch wenn es die linke Seite oder die rechte Seite und oben oder unten ist. Also hier habe ich einen Draht von Q zu A. Ähm, hier also das wäre unsere erste Programmier Programmierzeile Q zu A, großes A, kleines A, ja. Also das ist der Schalter A und die linke Seite. Und dann haben wir einen die zweite Sch Zeile, ich will euch zeigen, dass man hier mit dieser ähm, programmartigen Zeilen äh, dann nicht mehr nötig haben, denn diese Schaltbilder zu, zu zeigen, weil, weil, weil äh, wir von diesen, diesem Programm, äh, wir können schon das wissen, wie es programmiert wird. Und das zweite ist von A, B, also rechte Seite, zu Lämpchen, 0. Und das wäre das Programm. Und wir können auch, äh und ihr seht, es sieht ein bisschen aus wie ein moderner Programm, ein ganz, ein ganz äh, einfaches Programm, ja. Aber im Prinzip... Ist das ein Programm? Und wie funktioniert das Programm? Also, jetzt ist der Schalter 0 auf Stellung 0 und äh, das Lämpchen brennt nicht. Wenn ich Schalter 0 auf 1 stelle, dann wird ein, eine, eine Brücke, die Sie hier, eine, eine, eine Metallbrücke, äh, die die linke Seite mit der rechten um, elektrischen Kontakt macht. Aber jetzt ist sie unten, wenn ich den Schalter nach oben stelle, wird diese Blücke, die, diese linke Seite mit dieser rechten Seite äh, elektrisch verbinden und dann kann Strom zu den Lämpchen äh, führen und das Lämpchen wird brennen. Also der Ausgang L, L0 ist eine Funktion nur vom Schalter S0 und es ist fast das einfachste Programm, das wir machen können. Und wenn der Schalter S0 auf 0 steht, ist L 0,0, weil das Lämpchen nicht brennt. Und wenn ich jetzt auf 1 stelle, auf 1, den Schalter S0, sollte L 0 auf 1, also das Lämpchen brennen. Werden wir sehen, ja. Das funktioniert prima. Jetzt möchte ich euch ein bisschen zeigen, was wir hier ähm, gemacht haben mit einer Weichheitstafel und äh, mit Logikfunktionen. Also das Lämpchen L0 ist, äh, ist eine Funktion von den Eingängen, aber nur von S0. Ja, ganz leicht, die Funktion SL0 ist egal als, als der Eingang. Ja. Eingang auf 1, äh, Ausgang L0 auf 1, Eingang auf 0, Ausgang auf 0, Lämpchen brennt nicht. Und jetzt, das wäre die logische Funktion, sehr einfach: L0, ich ist egal, als s als, als 0, als Schalter 0, ja, und die Wahrheitsstaffel wäre der Eingang, hier es 0, kann eine Null-Aufstellung 0, oder, Stellung 1 sein, ja, und Lämpchen 0, wenn Schalter auf 0 sch Schalter 0 auf 0 steht, haben wir eine 0 und wenn Schalter 1 auf 1 steht, dann haben wir Schalter 1, äh, Lämpchen 1 und es brennt, ja. Jetzt, äh, das heißt, das ist eine logische oder bolische Funktion, die Funktion von den Eingängen, also die, der Ausgang, die Lämpchen sind Funktion von den Eingängen, von den Schaltern, ja. Das ist eine logische Funktion, und das wäre die Wahr, Wahrheitstafel. Das, äh, das ist beschrieben im, im, im anderen... Büchlein, in die Fortsetzung des, dieses Büchleins, da wird, äh, dann werden diese Wahrheitstafeln und logische Funktionen beschrieben. Aber ich will es ja benutzen schon von Anfang an. Wahrheitstafel, ja. Jetzt will ich, dass ihr ausdenkt, ich werde eine andere logische Funktion machen, aber ich will, dass ihr das selber ausdenkt. Äh, wenn wir hier, also S, ich werde nur S0 äh, benutzen, wir haben hier eine 0 oder eine 1, ja, S0 kann nur auf 1 oder 0 äh, versetzt werden. Aber jetzt will ich anderes machen. Ich will, dass äh, Lämpchen L0 auf 1 steht, wenn der Schalter 0 auf 0 ist. Und wenn der Schalter 0 auf 1 steht, will ich, dass das Lämpchen aus auslöscht, ja. Jetzt könnt ihr das Video äh, pausen, ja, und ausdenken, wie ihr das machen würdet. Wenn ihr einen echten Logikus habt, äh, dann macht ihr das auf den echten Logikus, nicht die Anleitung, schauen, nachdenken, ja. Ich will, ihr könnt die Videos hier nur, äh, wenn ihr wollt, anschauen und nichts Aktives machen, aber wenn wir, wenn ihr äh, recht äh, lernen wollt, äh, wenn ihr äh, richtig lernen wollt, müsst ihr auch aktiv mitdenken, diese Videos. Und mit dem, wenn ihr den echten Logikus habt, sollt ihr äh, nachdenken und im selben Logikus programmieren. Oder wenn ihr es nicht, äh, noch nicht habt, dann oder es verloren habt, äh, ja nach einem halben Jahrhundert habe ich auch bei, bei einem Hauswechsel den Logikus auch nicht mehr dann gehabt, ja. Schade, ich hätte heute ich es nicht äh, weggeworfen, aber äh, ich habe Glück gehabt und habe den Logikus wieder steigern können. Ja. Ich hoffe, dass ihr auch den echten Logikus programmieren könnt. Aber wenn nicht, ich habe euch auch in ein paar Videos gezeigt, wie ihr den Simulator, den Cosmos äh, Sim Logikus Simulator von Franz Limbeck benutzen könnt, wenn ihr eine Amiga-Umgebung in den Windows-Umgebung äh, installiert. Ihr könnt meine anderen Videos nachschauen, ja. So, ja, äh, jetzt werde ich euch zeigen, wie das, wie das gemacht werden könnte. Also, wie ich gesagt habe, jetzt ist die, äh, die, die Brücke, die elektrische Brücke hier unten zwischen B A und BB macht es recht dann ist es sehr leicht zu machen. Ich werde diese rausstellen. Ja. Und jetzt werde ich die Quelle, die Spannungsquelle hier in der linken Seite von dem Schalter B benutzen. Jetzt werde ich den Schalter auf einstellen, damit er nicht gleich, äh, gleich, das, nicht gleich das Lämpchen brennt. Ja. Und hier L0. Oh, Verzeihung. Das ist das Kabel des... <lacht> Das. Ah, ich werde ein bisschen mehr Licht machen, Verzeihung, weil ich sonst nicht die Löchlein gut sehe, habe nicht dieselbe Augenscharfheit wie bevor. So, und jetzt haben wir, ja, wie wäre hier das Programm? Erste Zeile des Programms habe ich die Quelle zu B, linke Seite, also B, äh, groß B und klein A. Äh, B, äh, klein A ja. Und das zweite Kabel geht von B, B zu L, 0, ja. Das wäre das Programm hingeschrieben. Wenn ihr das versteht, könnt ihr in irgendwelche moderne Programmiersprache ähm, programmieren. Ja? Ich werde euch zeigen, wie es leicht ist, Programme zu schreiben, Programme zu entwerfen, Programme zu optimieren. All das vielleicht die meisten habt ihr euch nicht getraut einen einen computer zu programmieren aber ihr werdet sehen mit dem logikus wird ihr sehen dass es ganz leicht ist und ich will euch motivieren dass ihr auch programmiert war das ganz ja das ist ganz schön mir gefällt es ich hoffe dass wenn ihr dieses video anschaut dass es dass ihr auch <lacht> ähm, das alles gefällt ja. Und jetzt werden wir sehen, schaut ihr, das Lämpchen L0, werden wir sehen, ob es richtig ist. Jetzt ist die S0 ist auf 1 und L0, der Ausgang ist auf 0. Das Lämpchen brennt nicht. Und wenn ich das, den Schalter jetzt auf 0 stelle, sollte das jetzt ist die Drahtbrücke. Die Metallbrücke hier oben, ja, und wenn ich nach unten auf den Schalter auf uns stelle, sollte das Lämpchen brennen, weil ich, ja, hier einen elektrischen Kontakt der linken Seite mit der rechten Seite. Ja, und seht ihr, wie, wie wir das alles modellieren und, ich, also das ist nicht nur eine Sache der Programmierung, sondern wie die Wissenschaft, die Technik, und in den Ingenieurwissenschaften funktionieren. Ich, wolle, ich will euch das alles zeigen. Das ist viel mehr, was ihr von der Einleitung her ähm, lernen könnt, viel, viel mehr. Ich werde euch, wie die ganze Wissenschaft, Ingenieurwissenschaft, Technik, alles, wie alles funktioniert, wie man die wissenschaftlichen die Systeme modelliert, wie man wie, wie man hier habt gesehen, wie, wie ich gewusst habe, wie es funktionieren würde, weil ich ein Modell erstellt habe, ja, ein Programmiermodell. Und deswegen kann, kann ich voraussagen, wie die Systeme, äh, äh, wenn sie Natursysteme sind, äh, wie der Weltall, die, die, unser Solarensystem oder oder irgendein anderes Ingenieursystem äh, oder eine einen äh, künstlichen äh, System wie in der Ingenieurwissenschaften ähm, äh, erstellt werden. Ja. So, ich will mich nicht mehr, sonst wird er äh, nicht viel mehr sprechen, weil das, sonst wird es schon ziemlich lang das Video sein. Aber ich will, dass ihr wirklich lernt, ja, wie das alles, was die Wissenschaft und die, wie ein Ingenieur arbeitet und alles, ich will euch alles das. Und Softwareentwickler, ein Hardwareentwickler, ein Elektroniker, alles, alles will ich euch zeigen, wie das im Prinzip funktioniert, ja? Und jetzt haben wir ja diese Wahrheitstafel programmiert. Wenn der Schalter L0 auf 1 steht, geht das Licht aus. Und wenn es 0 ist, geht das Licht ein. Und jetzt die logische Funktion wäre L0 ist egal, nicht es. Null, sondern egal, s ist 0, aber eine Negation. Die Negation werde ich hier mit einem Strichlein oben stellen. Warum? Wenn wir die Negation von Schalter S0 hier in der Wahrheitstafel äh, markieren, wäre es äh, das Umgekehrte, ne, wenn das Komplementäre von 0 wäre eine 1 und das Komplementäre von 1 wäre eine 0. Und hier sehen wir, wie L0 äh, egal zum Schalter 0, äh, aber mit einer Negation ist. Also logische Funktion und hier Wahrheitstafel. Das werde ich mit allen Programmen machen, die wir hier die ich in diesem Video zeigen wird, weil wir so wirklich lernen werden, wie das alles funktioniert. Und jetzt werden wir beide kombinieren. Ja? Ich will jetzt, dass wenn S0 auf 1 ist, Lämpchen L1 brennt und wenn es auf 0 steht, L0 brennt. Das haben wir schon, ja? Aber jetzt, wie können wir das machen? Dass, äh, wir können es m, wieder, die Schaltung, die ich vorher äh, gezeigt habe, wieder ein, wieder zu stöpseln, ja? Seht ihr, das ist dasselbe, nur dass ich jetzt den Ausgang von A B nicht auf L0, sondern auf L1, ja, und jetzt haben wir es, auf 1, S0 auf 1, Lämpchen um, U1 und auf 0. Äh, Brennlämchen 0. Ja, funktioniert prima. Und jetzt will ich euch das Programm zeigen. Äh, damit wir die Batterie nicht äh, viel äh, äh, zu schonen, um die Batterie zu schonen werde ich hier jetzt. Äh, diesen Kabel aus dem Loch herausstecken, sonst wäre es die ganze Zeit brennen, wenn ich euch zeige. Jetzt. Aber ähm, ihr könnt das Video äh, ähm, pausen und ich will, dass ihr hier, das ist Programm, ja, Programm, den Programm erstellt, äh, schreibt, die Wahrheitstafel schreibt, und die logische Funktion, die wir jetzt im, in die, hier haben, ja. So. Äh, mal sehen, ob wir jetzt Programm, ja. Eins haben wir von Q zu A, A, einen Kabel. Dann haben wir einen anderen Kabel, der Ausgangskabel ist von AB zu ähm, Lämpchen 1. Das ist nur ein Unterschied mit dem oberen. ja, Dass der Ausgangskabel zum Lämpchen L1 und nicht zum Lämpchen L0 geht, weil ich ja den ich will, dass der äh, Schalter, mh, ähm, dass wenn der Schalter auf, auf 0 steht, das Lämpchen L0 brennt und nicht äh, L1. Ja? Und dann sind zwei Kabel mehr, zwei, drei Zeilen mehr unseres Programms. Hier geht der. Ähm, von der Quelle ein Kabel zu BA und dann viertens geht ein Kabel von BB zu L0. Und wie ihr seht, dass die unteren zwei, zwei, zwei, zwei Zeilen sind dasselbe wie ich hier hatte. Weil das ist dasselbe wie das vorige Programm. Ich, habe, ich hatte es nur weg. Ich, ich habe das nicht modifiziert. Das habe ich gelassen. Ich habe nur das erste Programm wieder äh, die Gabel geschalten, gestöpselt das äh, erste Programm, aber nur mit dem L1 auf, auf Lämpchen 1. Ja. Und jetzt die logische Funktion. Hier haben wir was ist L0. Ja, das ist egal, also L äh, Lämpchen 0, wenn es auf 1 steht. Bremt äh, es nicht. Und wenn es auf 0, Lämpchen 0 brennt, ja, also ist es wie vorher. Und Lämpchen 1 ist egal als Schalter 1. Weil der Schalter 1, nein, nein, ist egal Schalter 0. Ich benutze ja nur Schalter 0, ja. Also Lämpchen 1 ist, wenn es 0 auf 1 steht, brennt. Und wenn es auf 0 steht, äh, brennt es nicht. Ja. Also wir haben hier zwei logische Funktionen, weil wir jedes Lämpchen eine logische Funktion darstellt. Ja. Und jetzt ähm, ja, und die Wahrheitstafel, das ist ja auch egal wie vorher. Wir haben nur eine Kombination der beiden äh, Wahrheitstafeln. Jetzt haben wir äh, L0 und L1. ja Wir haben Schalter 0. Das kann auf 0 oder 1 stehen. S0 mit einer Negation wäre 1, 0, dann hätten wir L0 und L1 und jetzt haben wir L0 brennt, wenn wir MS 0 auf 0 stehen und es brennt nicht eine 1, es brennt, ja, wenn es auf 0 steht, L0. Und wenn es auf 1 steht, brennt es nicht. Und L1, äh, umgekehrt, wenn es 0 auf 0 steht, ist das eine 1, Wenn L0 auf 0 steht, ist das eine 0, weil es nicht brennt, ja. Und wenn es 0 auf 1 steht, ist das eine 1, ja? Verzeihung, ich bin ein bisschen müde. Aber wir werden bald fertig sein, ja. Das sind zwei Logikfunktionen, L0 und L1. Und hier ist wie man die Logikfunktion schreibt und hier wie man die Wahrheitstafel schreibt von diesen beiden logischen Funktionen und jetzt will ich, dass ihr ausdenkt, was passieren wird, wenn wir das hier, das den Kabel den wir von A B zu den Lämpchen L1 führt zum Lämpchen L0 äh, führen wird. So ihr könnt das Video pausen und ausdenken was hier passieren würde, wenn wir hier beide mh, beide äh, Kabeln zu denselben Lämpchen hinführen würdet. Also jetzt das im Programm hätten wir. Das wäre ja fast dasselbe. Nur ich werde es hier am selben Programm äh, haben. Ja, wir, ich habe nur Q ist dasselbe. A ah, ah. zweite Zeile. A Wird jetzt nicht zu Lämpchen 1, sondern zum Lämpchen 0 führen. Ja? Und 3. Und 4 ist dasselbe Quelle zu BA. Und vierte Zeile. Quelle B B zu L0. Das ist dasselbe wie oben. Also das einzige, was ich modifiziert auch habe, ist das von AB vorher zu Lämpchen 1 führte und jetzt zu Lämpchen 0 führen wird? Wie, ich, ich, bevor ich das ähm, äh, hinstüpfe, äh, will ich, dass ihr, äh, ihr vorausschaut, wie das funktionieren wird. Ja, und dafür werden wir jetzt die. Die Funktion, die Funktion sehen, wie es ist. Also jetzt ist, funktioniert nur, wird nur funktionieren, äh, der Ausganglämpchen funktionieren und es ist eine Summe, ja, oder eine Oderschaltung schaltung der, äh, der vorigen Funktionen, weil jetzt L und, äh, L1 ist, Vorjahr zu S0, äh, vorjahr S0 mh, war auf dem Lämpchen L1 und jetzt ist das Lämpchen L0. So, das Lämpchen S0 ist eine Kombination dieser zwei Variablen, also von S0 und S0 negiert. Also die Schaltung ist ähm, entweder auf L0 oder auf S0 äh, ne, äh, ne, äh, ne, mit einem Negator. Ja. Jetzt 0,1. So, das ist, wenn S S 0 auf 0 steht. Jetzt will ich noch nicht den Schalter. Ähm, ich will voraus sehen, wie, wie das Lämpchen funktionieren wird, wenn wir beide Gabel auf 0 stellen. 1, 0, ja. dann Lämpchen 0. Äh, also das ist eine Oder-Schaltung. Und S0 ist entweder auf 1 oder auf 0, ja? Also ist das äh, 0 oder 1 ist eine 1, 1 oder 0 ist eine 1. Also Lämpchen, lcl 0 will, wird immer mh, angezündet sein, ja? Wird immer brennen, ob... ob es 0 aufstellung null 0 oder auf 1 steht, das werden wir jetzt sehen, dass ich es gut vorausgesagt habe, ja, und ich will, dass ihr euch irgendein, jeder Programm, die ihr entwerft, vorher voraussagen könnt, wie es funktionieren wird, ohne es wirklich zu programmieren. Und das ist Wissenschaft, das ist die Essenz aller Wissenschaften. Modell erzeugen und dann vorhersagen, wie die Wirklichkeit funktioniert wird, ungefähr nicht. Und das hier, seht ihr, heißt eine Autologie, wenn der Ausgang immer eine äh, wahr ist, also eine 1 können wir äh, zu wahr, zu einer Variable wahr oder eine 0 zu einer Variable falsch manchen Wahrheitstafeln, die ein Bücher sieht, benutzt man nicht nur ein, wahr und 1 sondern warum falsch. Aber es ist egal. Also, das, die Essenz ist, dass nur zwei verschiedene Werte äh, benutzt werden. Nicht wie im dezimalen System. Da benutzen wir zehn verschiedene äh, Ziffern. Ja, hier Benutzen wir nur zwei verschiedene Symbole. Und das heißt eine Tautologie, wenn eine logische Funktion in der Wahrheitstafel alle Werte 1 sind, ähm, wenn wir, und, und das ist wirklich nicht eine Funktion der Eingänge, weil der, äh, es wird die ganze Zeit äh, das Lämpchen leuchten, Autologi. Und jetzt werde ich es einstecken und auch probieren, ob ich recht habe, ja. Jetzt ist der Schalter auf 0, der 0 Schalter auf 1, jetzt auf 0 und es brennt immer, ja. wie ich schon hier vorausgesagt habe, und das ist die Essenz aller Wissenschaften und Elektronik, Ingenieurwissenschaften, ja, alles, das ist die Essenz. Und jetzt optimieren wir, wir können eine kleine Optimisation hier ähm, bewerkstelligen. Nie, weil es ja ein ganz, ein ganz einfacher Programm ist, wenn die Programme komplizierter sind, werde ich euch zeigen, wie wir systematisch vorgehen können, um den, ähm, um den ähm, Programm zu optimieren. Hier können wir, dass dieser Gabel ist von der Quelle, herkommt und hier die Spannung 4,5 Volt hm. hier geht dann können wir einen viel kleineren Draht benutzen warum? Weil ich hier hier ist auch die Spannung hier ist auch hier das ist ein Kabel das keinen Widerstand hat im theorien modell und so das ist Dasselbe wie vorher, ja, das funktioniert, nur die Quelle kommt durch diesen Kabel und dann durch diesen hier. Das ist dasselbe als den Draht von der Quelle direkt hier zu stöpseln. Und wie selten funktioniert das, egal, der Lämpchen ist immer, brennt immer, immer, der Ausgang ist eine 1. Und jetzt, das vorige Programm funktioniert, auch wenn ich das Lämpchen auf L1 brennt, dann funktioniert es S0 auf 1, äh, da brennt L0 und äh, S0 auf 0 brennt L1 und L0 löscht. Erlöscht, ja. So. Und ja, Verzeihung, ich war ein bisschen müde, aber jetzt machen wir schon aus. Ich hoffe, dass ihr das gut versteht, weil für den nächsten Videos wichtig ist. Und ich habe euch hier gezeigt mit einem sehr einfachen Programm, ja, nur einen Unschalter. Ein normaler Schalter, wie im Haus, äh, funktioniert so nur, wenn es eingeschaltet ist, dann brennt das Licht und wenn wir es ausschalten, brennt es nicht. Aber ein Umschalter schaltet die einen, eine Schaltung zu einer anderen und das macht es Entweder ein Licht oder das andere brennt, ja, weil eine andere elektrische Schaltung, der Strom kann in einen Weg, wenn der S0 auf 0 ist, und der Strom fließt auf einen anderen Weg zu L0 und nicht zu L1, wenn der Schalter auf 1 steht. Oh, ich hoffe, ich habe das ein bisschen verstanden. Ich werde jetzt Schluss machen, ja, das ist ja ein langer Video am Ende, aber ich, ich wollte es ähm, auch lang machen, weil es wichtig ist, wenn ihr wirklich lernen wollt, dass ihr das hier mit einer sehr einfachen Schaltung versteht, wie wir diese Schaltung auch ein bisschen optimieren können, ja. Und ja, bis das nächste Video hoffe ich, die Experiment Nummer 2 zu, zu machen, ja. So, Wiedersehen.